Die Isha Foundation ist eine von Sadhguru gegründete gemeinnützige Organisation, die sich seit drei Jahrzehnten für das Wohlbefinden der Menschen und der Welt einsetzt. Das letzte Jahrzehnt war für Isha und Sadhguru eine Zeit dynamischer und mannigfaltiger Aktivitäten. Soziale Projekte mit globaler Wirkung, spirituelle Prozesse, die mehr als eine Milliarde Menschen weltweit berühren und kraftvolle, konsekrierte Räume zur Steigerung des menschlichen Bewusstseins haben einen tiefgreifenden, positiven Einfluss auf den Einzelnen und damit auf die Welt. In den letzten zehn Jahren hat Sadhguru Werkzeuge zur Transformation angeboten, die kostenlos durch persönliche Kursprogramme, online, während groß angelegter Feierlichkeiten, in Schulen, Hochschulen, Büros und zu Hause verfügbar waren. Diese einfachen Übungen helfen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sadhguru wurde auch eingeladen, die Feierlichkeiten zum Internationalen Tag des Yoga im UN-Hauptquartier in New York zu leiten und war Teil der Bemühungen der Vereinten Nationen, Yoga zur Verwirklichung der Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Wir möchten deine Vision verstehen, wie die grundlegenden Prinzipien des Yogas hier im größeren Verbund der UN angewendet werden können. Yoga bedeutet, dass du diese individuellen Grenzen aufhebst. Diese Erfahrung in die Menschen zu bringen, dass das, was du für dich selbst hältst, nicht innerhalb der Grenzen deiner physischen Natur liegt. Wenn dies zu einer lebendigen Realität wird, dann wird die Erfüllung dieser Ziele, die die Vereinten Nationen für die Welt haben, sehr viel machbarer. Sadhguru, du warst in Siachen, am Internationalen Tag des Yogas. Wie war deine Erfahrung dort? Die ganze Welt wendet sich nach Indien für inneres Wohlbefinden. Wir müssen es greifbar für unsere Einsatzkräfte machen, dass unsere Soldaten und unsere Offiziere in der Lage sein müssen, ihre Gedanken und ihr Inneres bestmöglich zu organisieren. Die Feierlichkeiten zu Mahashivaratri im Isha Yoga Zentrum gehören zu den größten der Welt. Hunderte von Millionen Menschen im Fernsehen, online und im Zentrum selbst erleben die Kraft dieser Nacht durch die von Sadhguru geleiteten Meditationen und Prozesse. Ah, die Yogi wird viele Generationen inspirieren, Yoga zu praktizieren. Der Ort, an dem wir uns versammelt haben, wird eine Quelle der Inspiration sein, um Wahrheit zu entdecken und zu vereinen. Eine wirklich beachtenswerte Sache, die Sadhguru getan hat. Er hat Yogis aus gewöhnlichen, einfachen Menschen gemacht. Ich erlebe genau die gleichen Gefühle wie damals, als ich Kalash besuchte. Ich bekenne meinen Respekt für Satguru, dass er die Shivratri feierlichkeiten in einem so großen Rahmen organisiert hat. Meine Arbeit ist es, das Mystische einfach, erreichbar, zugänglich zu machen. Du musst wachsen und deine Logik festigen und sie dann überschreiten. Wenn du die Logik nicht überschreitest, wird dich die Magie des Lebens, das Mysterium des Lebens, die mystische Natur der Existenz niemals berühren. Es ist nicht so, dass der Mensch unfähig ist. Das Höchste zu erreichen, ohne an diesen oder jenen Ort zu gehen, er kann es in sich selbst verwirklichen. Aber dennoch, zur richtigen Zeit im Leben an die richtigen Orte zu gehen, beschleunigt definitiv diesen Prozess. Wenn man dieses Fleisch oder sogar einen Stein oder sogar einen leeren Raum in eine göttliche Möglichkeit verwandeln kann, nennt man das Konsekration. Deine Evolution muss nicht am darwinistischen Maßstab festhalten. Du kannst einfach das Hindernis überspringen und gehen, wenn du in einem konsekrierten Raum lebst. Wenn man mir die nötige Unterstützung und Gelegenheit gibt, könnte ich den ganzen Planeten konsekrieren. Das ist, worin ich gut bin. Ich kann dünne Luft einfach in einen sehr kraftvollen, pulsierenden Raum verwandeln. Wir haben hier im Isha Yoga Zentrum ein sehr kraftvolles Tirta Kshetram errichtet. Für diese Generation und für die Zukunft der Menschheit sind notwendige Konsekrationen und Energiestätten erfolgt. Was wir hier in den letzten drei Tagen getan haben, dazu habt ihr alle einen Beitrag geleistet. Dies wird die gesamte Region in den kommenden Jahren verwandeln. Die gesamte Isha Foundation hat immer Wert auf Integrität gelegt, nicht auf Fähigkeiten. Ich werde ihnen die Fähigkeit geben, die Fähigkeit können wir den Menschen einflößen, aber sie müssen eine grundlegende Integrität von Körper, Geist und Energie besitzen. Menschen, die bereit sind, sich für das Wohlbefinden anderer einzusetzen, werden in der Gesellschaft gebraucht. Brahmacharis sind also eine Investition in die Zukunft, um die Spiritualität in ihrer unberührten Reinheit zu erhalten und sie von Generation zu Generation weiterzugeben. Wenn du etwas tun kannst, das viel größer ist als du, dann ist das das größte Privileg, das ein Mensch in seinem Leben hat. Wenn du anfängst, Yoga zu lehren, werden viele andere Dinge geschehen, die du selbst nicht verstehen wirst. Um also diese Art von Menschen zu schaffen, die spirituell stark sind, dieser spirituelle Prozess ist keine Sache von morgens und abends. Er geht einfach vor sich, wie ein Atem, und ist so wirklich wie dein Atem. Denn ohne diese Menschen kann es keine spirituelle Bewegung geben. Die Yogakursprogramme von Isha haben sich kontinuierlich verbreitet. Inner Engineering, das Kurs Flaggschiff, ist jetzt online in 14 Sprachen verfügbar. Deine Freude und dein Elend, deine Liebe und dein Hass, dein Schmerz und dein Vergnügen oder einfach alle Erfahrungen sind deine Schöpfung. Du kannst und du musst es in deine Hände nehmen. Du bist der Erschaffer deines Lebens. Inner Engineering ist ein Prozess, der dir die Werkzeuge an die Hand geben soll, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Der Inner Engineering Prozess hat das Leben von Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen berührt und bereichert. Darunter Geschäftsleute, Studenten, Hausfrauen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ländliche Gemeinden und Gefängnissen saßen. Wir haben in den letzten drei Jahren einige Untersuchungen über isha Yoga durchgeführt. Es aktiviert die Gene, die entscheidend dafür sind, dass das Coronavirus die Zellen nicht infizieren kann. Wir sahen eine sogar noch größere Wirkung mit 50-prozentiger Verringerung von Depressionen und Angstzuständen. Sadhguru gründete außerdem die Hatha-Yoga-Schule von Isha. Diejenigen, die sich ein gewisses Maß an geistiger Leistungsfähigkeit bewahren und sich selbst so gestalten wollen, dass ihr Körper kein Hindernis in ihrem Leben darstellt, wenden sich allmählich auf der ganzen Welt dem Yoga zu. Wenn jeder von uns in den kommenden 15 Jahren die richtigen Dinge tut, wird es einen gewaltigen Bewusstseinswandel in der Menschheit geben. Sadhguru hat das Sadhana-Pada-Programm ins Leben gerufen, bei dem die Teilnehmer im Isha-Yoga-Zentrum leben können und kraftvolle Prozesse für inneres Wohlbefinden durchlaufen. Dieses Freiwilligen-Programm wird Teilnehmern auf der ganzen Welt kostenlos angeboten. Sie werden sich als Freiwillige in verschiedenen Bereichen engagieren, aber all das dient als Sadhana für euer Wachstum. In sechs Monaten musst du in deinem Körper stärker und jünger sein, in deinem Verstand schärfer und stabiler. In deinen Gefühlen musst du sehr klar sein. In deinen Energien musst du intensiv und stabil sein. Wir wollen diese Art von Menschen in die Welt hinausbringen. Guru ist international dafür bekannt, Leben zu verändern. Seine Mission, mentales, emotionales und körperliches Wohlbefinden zu verbreiten, hat ihn kürzlich nach New York gebracht. Was müssen wir tun, um uns selbst neu zu starten, neu zu organisieren? Nun, das ist innere Ingenieurskunst. Was in uns geschieht, geschieht nicht auf unsere Weise, weil wir nicht so organisiert sind, wie wir es wollen. Gute Ingenieursarbeit bedeutet einfach, dass sie so funktioniert, wie wir es wollen, nicht wahr? Wenn die USA in die Bewusstseinsentwicklung der Führungskräfte und des einfachen Mannes in Amerika investieren, ist ihre Fähigkeit, etwas zu tun und die Lebensweise der Welt zu verändern, phänomenal. In seinem neuen Buch, Inner Engineering, erklärt der Yogi Sadhguru mehr darüber, was Yoga ist und was nicht. Ich interessiere mich sehr für die Überschneidung unserer Welten, Wissenschaft und Mystik. Ich dachte, wir leben auf dem gleichen Planeten. Eine große Studie hat ergeben, dass 54% der Ärzte in Amerika die Kriterien für Burnout erfüllen. Die Ärzte der Welt müssen zumindest eine Verkörperung von Gesundheit und Vitalität werden. Das muss passieren. Was auch immer von unserer Seite aus benötigt wird, wir sind bereit, es für Yale und sie, Herr Doolittle, zu tun. Ich weiß, dass du an der Harvard Medical School und am Beth Israel Hospital ein Sadhguru-Zentrum für einen bewussten Planeten initiiert hast. Wir als Menschen sind Leben mit enormer Handlungsfähigkeit. Was 10.000 Menschen früher nicht machen konnten, kann heute ein einziger Mensch tun. Sobald wir eine solche Fähigkeit besitzen, ist es äußerst wichtig, dass sich der einzelne Mensch in einem erhöhten Bewusstseinszustand befindet. Es ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich fühle mich sehr geehrt, mit diesem großartigen Mann, Sadhguru zu sprechen, der sich auf eine großartige Reise begeben hat, um die Kultur der Ureinwohner kennenzulernen. Mit absoluter Leidenschaft für alles, was sie umgibt, und einem gewissen Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber ihrem eigenen Leben, ihrem eigenen Tod. Ich denke, dass die modernen Gesellschaften viel von den alten Gesellschaften lernen müssen. Ich konnte seinen Geist sehen. Er ist sehr stark. Die Welt wartet auf Sadgurus nächsten Schritt. Und meine Damen und Herren, er bricht auf. Sadguru, Ladies and Gentlemen. Sadguru. Sadguru. Sadgurus Einsatz für die Führungskräfte setzte sich im letzten Jahrzehnt fort. Satguru war ein gefragter Redner auf globalen Wirtschaftsforen, in Führungsinstitutionen und bei Unternehmensveranstaltungen und traf sich mit verschiedenen einflussreichen Führungspersönlichkeiten in aller Welt. Satguru, es ist eine Freude, dich heute hier bei uns in der Weltbank zu haben. Und ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die dich aufmerksam verfolgt haben. Meine wesentliche Arbeit in den letzten 20 Jahren hat sich mit Führungskräften befasst, mit verschiedenen Ebenen von Führung. Unternehmensführung, bürokratische Führung, soziale Führung und politische Führung. Meine Arbeit besteht größtenteils darin, Menschen von ihren persönlichen Ambitionen zu einer größeren Vision zu bewegen. Was denkst du als Mystiker und Guru über Kapitalismus, Wirtschaft und Materialismus? Die Unternehmen müssen so strukturiert sein, dass man an die Lösung der Probleme der Welt denkt und nicht an irgendwelche fantasievollen Ziele. Wie können wir auf die größtmögliche Zahl von Menschenleben einwirken und wo können wir das tun? Aufbauend auf der Dynamik und der Bewusstheit, die er über die Notwendigkeit einer bewussten Führung geschaffen hat, gründete Satguru 2012 die Isha Leadership Academy. Die jährlich das viertägige Führungsprogramm Insight und das dreitägige Seminar Der Mensch ist keine Ressource anbietet. Absolut großartig, wirklich erstaunlich, unfassbar. Ich habe im Laufe der Jahre an vielen Business Seminaren teilgenommen. Ich bin sicher, dass dies das beste aller Zeiten ist. Im Jahr 2010 wurde Ishas Projekt Greenhands vom indischen Präsidenten die höchste Umweltauszeichnung Indiens verliehen. In den folgenden zehn Jahren hat sich Isha zu einer einflussreichen globalen Stimme im Umweltbereich entwickelt, die dazu beiträgt, die Politik zu gestalten und die Ökologie zu einem Thema von großer öffentlicher Bedeutung zu machen. Die politischen Parteien auf dem Planeten müssen die Ökologie zur Nummer zwei in jedem Wahlprogramm machen. Wir wollen dies innerhalb der nächsten fünf Jahre weltweit erreichen. SaatGuru hat auch massive Initiativen wie Recovery Calling und Rally for Rivers ins Leben gerufen, allumfassende Bemühungen um Bodendegradation, Wasserknappheit, atmosphärischen Kohlenstoff und die Armut der Farmer zu verbessern. Rally for Rivers war in erster Linie eine Bewusstseinskampagne, um den Wandel in der Politik zu bewirken, bezogen auf den Umgang mit unseren Flüssen. Die Niti Aayog machte dies zu einer offiziellen Empfehlung für alle 29 Staaten. Wir haben auch ein Vorortprogramm in der Region Yawad Mal gestartet, die leider als die Selbstmordhauptstadt dieses Landes bekannt ist. Für den Fluss Wagadi, der sich über 54 Kilometer erstreckt. Recovery Calling ist ein Projekt, das in Partnerschaft mit den Bauern, mit der Regierung und mit der Zivilgesellschaft durchgeführt wird. Jetzt bewegen wir uns auf eine sehr groß angelegte, auf Bäume gestützte Landwirtschaft zu. Hier brauchen wir 2,42 Milliarden Bäume, um den Fluss wiederzubeleben. Jetzt gibt es staatliche Subventionen und wir haben die Richtlinien gelockert, dass man seine Bäume anbauen und fällen kann, wann man will. Die Bemühungen von Isha haben eine neue Richtung für ökologische Wiederherstellung eingeschlagen, bei der die Umweltarbeit auch wirtschaftlich profitabel für die Farmer, die ländlichen Gemeinden und die Gesellschaft im Allgemeinen ist. Wir tragen zu dem Ziel bei, bis 2030 weltweit eine Billion Bäume zu pflanzen, wiederherzustellen und zu erhalten. Und deshalb sind wir hocherfreut, erfreut, Zartkugo bei uns zu haben. Wenn wir Ökonomie und Ökologie nicht vereinen, wird die Ökonomie haushoch gewinnen. Es ist sehr wichtig, dass es ein ökonomischer Prozess für die Menschen wird. Bedeutende Foren und internationale Organisationen haben die Rolle von Isha durch eine Reihe von Akkreditierungen und Auszeichnungen anerkannt und Sadgurus Beteiligung an der entscheidenden Arbeit zur Schaffung eines Planeten reich an sauberem Wasser, sauberer Luft und sauberem Boden für zukünftige Generationen begrüßt. Erik Solheim, Exekutivdirektor der UN-Umweltorganisation. Für mich bist du die Verkörperung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Es ist sehr wichtig, dass die Landwirtschaft zu einem attraktiven Prozess gemacht wird, einem wirtschaftlich sehr attraktiven Prozess. Eine Lösung, um die wir bitten, ist also die Bildung von Erzeugerorganisationen für Bauern in großem Maßstab. Wir haben eine bauer organisation in der Nähe von Coimbatore. Ich habe drei jungen Leuten drei Smartphones gegeben, damit sie jeden Tag neu über die Produkte verhandeln. Das Einkommen der Bauern hat sich verdoppelt. Wir sind sehr froh, mit der Isha Foundation zusammenzuarbeiten. Wir hoffen aufrichtig, dass es mehr Leitfiguren wie dich auf der ganzen Welt geben wird. Nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Sadhguru war auch eine einflussreiche Kraft in der Bewegung für das Verbot von Einwegplastik, die am Umwelttag 2018 ins Leben gerufen wurde. Sadhguru hat Fashion for Peace ins Leben gerufen, um die globale Mode in einen nachhaltigeren Prozess für das menschliche Wohlergehen umzuwandeln und um die traditionellen Textilien Indiens wiederzubeleben. Karam. Mein Name ist Aparna. Meine Mutter ist Schneiderin. Ich liebe diese Schule so sehr. Die Isha-Initiative für ländliche Bildung, Isha Vidya, betreibt derzeit zehn Schulen, in denen 8.900 Schüler in zwei Bundesstaaten, Tamil Nadu und Andhra Pradesh, unterrichtet werden. Von diesen Kindern sind mindestens 47% Prozent die erste Generation, die zur Schule geht. Ihre Eltern sind in bitterer Armut. Und die Art, wie sie aufblühen, ihr Enthusiasmus, ihr Wunsch zu wissen und zu lernen, ist einfach… Du kannst diesen Ort einfach nicht verlassen, ohne Tränen in deinen Augen. Die Schulen dienen zusätzlich als Modellschulen, durch die der Bildungsstandard in der gesamten Region angehoben werden kann. Wir haben einen Regierungsauftrag, staatliche Schulen zu übernehmen, und das gilt auch für die Mittagsmahlzeit, die Ernährung. Wir stellen acht bis zehn weitere unserer Lehrer ein, die für diese Aufgabe hochmotiviert und ausgebildet sind. Und wir ermitteln die schwächeren Schüler und arbeiten mit ihnen. Sadhguru trägt in Indien und auf der ganzen Welt auch zu einem Wandel in der Bildung bei. Wie die Welt in 25 Jahren aussieht, hängt davon ab, was wir genau jetzt tun, in unseren Schulen und zu Hause, in Form von Bildung. Bildung ist kein Fließband, es ist ein natürlicher Prozess. Sind wir als Gesellschaft willens, auf gewisse Weise das Ökosystem in der Gesellschaft zu kultivieren, welches für ein Kind geeignet ist, um bestmöglich aufzuwachsen? Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Satgurus Vision für eine inklusionsorientierte Bildung hat auch Afrika erreicht. In Uganda bieten Satgurus Schulen der afrikanischen Landjugend einen internationalen Bildungsstandard und Werkzeuge für innere Balance und Klarheit. Die ländlichen Gesundheitsinitiativen von ISHA in Südindien bieten schutzbedürftigen und isolierten Gemeinschaften seit 2005 kostenlose Gesundheitsversorgung an. In der letzten Dekade sind diese Bemühungen so weit fortgeschritten, dass die Gemeinden befähigt werden, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Aufklärungscamps, Kräutergärten, Abfallbewirtschaftung und eine Grundausbildung in Gesundheitsfürsorge für örtliche Freiwillige helfen der Landbevölkerung, eine Kultur der Gesundheit zu schaffen. Die Aktion zur Belebung des ländlichen Raums zielt hauptsächlich auf die Belebung des menschlichen Wesens ab. Es ist ein Programm zur Revitalisierung des ländlichen Raums, das medizinische Versorgung, Rehabilitierung der Gemeinden und die Verbesserung der menschlichen Lebensqualität bietet. Du hast in Tamil Nadu auf organisierte Weise eine Anstrengung unternommen, die sich selbst trägt. Ich habe deine Initiativen selbst gesehen. Isha-Freiwillige haben sich in den vergangenen Jahren auch an vorderster Front für die Katastrophenhilfe eingesetzt, als Naturkatastrophen die Region heimsuchten. Sadhguru hat auch mit führenden Persönlichkeiten und Institutionen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um weltweit eine Kultur der Gesundheit zu etablieren. Das Ideal wäre, dass wir auf das menschliche Wohlbefinden schauen, nicht auf die menschliche Gesundheit. Dann würde man überlegen, was einen Menschen vollständig macht und sich allen gemeinsam widmen. Wir müssen eine Kultur der Gesundheit schaffen, in der sich jeder Mensch für seine Gesundheit einsetzt. In den nächsten 25 Jahren können wir eine Kultur der Gesundheit schaffen, wenn das notwendige Engagement vorhanden ist, um dies zu erreichen. Mehr als drei Milliarden Menschen in fast 70 Ländern und Territorien wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wir leben in sehr unsicheren Zeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie. Was ist deiner Meinung nach die eine große Lehre, die wir als Individuen, als Gesellschaft, als Nation aus dieser Covid-19-Pandemie ziehen können? Dies ist eine Zeit, in der jeder Mensch danach streben sollte, ein besserer Mensch zu sein – in jeder Hinsicht, körperlich, geistig, emotional und auch in Bezug auf das, was wir tun, unsere Kompetenz. Wir haben einen sehr einfachen, kraftvollen Prozess namens Simha Kriya herausgebracht. Das ist eine Art Prozess, der das Immunsystem stärken wird. Ich bin Anästhesistin. Bereits unmittelbar nach Beendigung der Kriya spülte ich eine Kühle in meinen Atemwegen. Der gesamte Atemtrakt fühlt sich viel freier an. Im Moment bieten wir für das gesamte medizinische Personal, Ärzte und Krankenschwestern Inner Engineering Online kostenlos an. Die Art und Weise, wie du denkst und fühlst. Du kannst ein gewisses Maß an Gleichgewicht und Kontrolle erreichen, indem du Inner Engineering Online absolvierst. All diese Einblicke, die uns von Sadhguruji mitgeteilt wurden. Ich danke dir vielmal Wir brauchten jemanden, der den Geist wirklich beruhigt. Danke Sadhguru, dass du bei uns bist. In dieser Zeit engagiere ich mich dafür, dass die Menschen nicht verhungern müssen. Im Rahmen der Covid-Hilfsmaßnahmen von ISHA arbeiten ISHA-Freiwillige in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen, dass schutzbedürftige Gemeinden, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, Nahrung und grundlegende Dienstleistungen erhalten. Arbeiter an vorderster Front erhielten außerdem kostenlose psa kits um ihren Schutz gegen Covid-19 zu verbessern. Wir vergessen den Spaß, den wir beim Spielen haben können. Lass mich dich erinnern. Die Spiele wurden ihnen vor der Isha Foundation vorgestellt. Isha Gramozavam, der groß angelegte Versuch, den Geist des ländlichen Indiens zu feiern, ist jetzt zu einer Bewegung geworden, die ganz Tamil Nadu erfasst und auch im Bundesstaat Andhra Pradesh begonnen hat. Sport, Tanz und verschiedene ländliche Kunstformen werden wieder Teil des Alltags und verändern die ländlichen Gemeinschaften. Die Spiele haben ein gewisses Maß an Zusammenhalt unter die Menschen gebracht, jenseits von Kaste und Glaube. Alle möglichen Gruppen, alle möglichen Kasten kommen zusammen und spielen ein Spiel zusammen und fühlen sich als ein Team. Das ist keine einfache Veränderung im Dorf. Gratulation an Sal Guruji und die Isha Foundation zu solch einer fantastischen Arbeit. Ich habe schon viel darüber gehört, aber tatsächlich hier zu sein und das mitzuerleben, ist einfach unglaublich. Es gibt viele Künste und viele Arten von Feiern im Land. Wir versuchen etwa 15 bis 20 auszuwählen und sie in den Dörfern lebendig zu halten. Es ist wundervoll, dass eine internationale Organisation wie UNICEF sich diese Sache angenommen hat. Das Wichtigste ist, dass wir die Menschen in diesem Land auf einem hohen Maß an Inspiration, Gesundheit und Wohlbefinden halten. Isha ist der indische Sports Development Award vom indischen Präsidenten verliehen worden. Das Indische Ministerium für Jugendangelegenheiten und Sport hat Isha auch in seinen Expertenausschuss für Sport und für Landjugend aufgenommen und als nationale Sportförderorganisation anerkannt. Dieses wundervolle Jugend und Wahrheit, das du veranstaltest, gibt mir Hoffnung für ein Indien der Zukunft. Wenn man jugendlich ist, sind die Energien am höchsten. Wenn man etwas mehr Klarheit und Ausgewogenheit in das Leben bringen könnte, das wir als Jugend bezeichnen, könnte das Leben viel besser genutzt werden, denke ich. Die Art, wie er uns antwortete, war für uns alle nachvollziehbar und wir waren gleich auf einer Wellenlänge. Wenn wir uns nicht sicher sind, was wir tun sollen und wie wir unser zukünftiges Leben planen sollen, ist es gut, dass er das in unserem Alter macht. Heutzutage mit technologischer Unterstützung, einer Vielzahl an technologischen Errungenschaften, Komfort und Bequemlichkeit ist das Überleben für beträchtliche Teile der Welt gesichert. Ich denke, dass dies die beste Zeit ist, um diese Möglichkeit zu versuchen, damit wir wirklich wirklich erfahren, wie eine maximale Anzahl von Menschen ihre Genialität entfalten kann und wenn wir das tun, könnten wir eine der großartigsten Generationen aller Zeiten sein. Mit dieser Hoffnung und Mission ist Jugend und Wahrheit ins Leben gerufen worden. Anad Mukherjee beglückwünscht Sadhguru für seinen spirituellen Beitrag. Eine Regierung beginnt, den spirituellen Prozess als einen kraftvollen Prozess in der Welt zu erkennen. Die gesamte Arbeit wird von Freiwilligen geleistet. Diese Organisation wird von Freiwilligen getragen. Über 4000 Vollzeitfreiwillige, die hier sind, und über 7 Millionen Teilzeitfreiwillige, die viele Dinge geleistet haben. Sie haben Geld aus ihrer eigenen Tasche ausgegeben, und angesichts der Menge von Zeit und Mühe, die sie hineingesteckt haben, denke ich, ist dies für sie alle eine wundervolle Anerkennung, dass sie von der Nation nicht ignoriert sind. Der spirituelle Prozess muss zu einem lebendigen Prozess werden in jeder Gesellschaft auf diesem Planeten. Nicht als eine Religion, nicht als eine Philosophie, nicht als eine Lehre, sondern als eine Technologie für Wohlbefinden.